Hallo, hallo, heute ist es soweit. Bis 14 Uhr durften alle abstimmen bei unserem wunderbaren Kreativwettbewerb Bildungsaufstieg in Bildern. Und 800 Likes haben uns erreicht, auf die verschiedenen Fotos verteilt. Katja, sag mal, was hast du gefühlt, als du diese wunderbare Auswahl gesehen hast? Ich bin total begeistert. Ich finde die ganzen Werke super. Ich hätte mich nicht entscheiden können und wir mussten aber auch hier im Team Leute davon abhalten, abzustimmen, weil die dürfen natürlich nicht mitmachen, aber alle wollten abstimmen. Alle sind total begeistert von diesen Bildern. Ich finde das total inspiriert. Also ich bin sehr begeistert. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Genau, wir sind total berührt und haben das natürlich auch alle verfolgt über die Community hinaus. Und es haben uns eine Sendung erreicht aus der Community und darüber hinaus, das freut uns natürlich sehr. Und jetzt ist es soweit, dann wollen wir einmal gucken, wer gewonnen hat, wer die meisten Likes hat. Ihr seid alles Gewinnerinnen und Gewinner der Herzen, natürlich. Aber wir gucken mal, wer dank der Deutschen Bahn nach Berlin fährt und äh, auf die Plätze fertig los. Die Spannung steigt. Die Spannung steigt. <lacht> Und da sind sie, unsere drei Top-Fotos vom diesjährigen Wettbewerb. Die drei haben die meisten Likes. Ganz oben, ich gehe mal ein bisschen näher ran, ich hoffe, man kann das sehen, ist das wunderbare Bild von Jasmin Salitz. Sie hat aus Pappmaché einen kleinen Parcours gebaut. Gleich danach kommt das Bild von Michelle Kosmann mit Dr. Hood im LKW. Und super. Als drittes... Sie. Das Bild von Robert Nakovic, wo sich viele fragen, das habe ich noch nicht genau verstanden, aber das macht gar nichts. Wir sind gespannt, was die Story ist und im besten Fall können wir die auch noch mit euch teilen im Nachgang. Also ihr drei, herzlichen Glückwunsch, ihr dürft mit einem weiteren Gast nach Berlin kommen. Und was erwartet Sie in Berlin? Was können Sie da Schönes machen? Ja, also auf jeden Fall gibt es einen Besuch bei uns hier im arbeiterkind.de Büro und äh, wir hoffen, dass wir es auch schaffen, jemand von der Deutschen Bahn noch zu gewinnen, trotz Corona ähm, vorbeizukommen zur Siegerehrung. Und ja, dann können sich alle auf ein schönes Wochenende im Berlin freuen. Wir freuen uns alle riesig. Herzliche Glückwünsche aus der Ferne. Alles, alles Liebe und super gemacht. Ja, vielen, vielen Dank.